Mathe. Was sehen wir morgen? Ähm um, Wort kurz äh, So, das ist der Team Speak. Genau, danke schön. Den sagen wir besser nicht im Stream, wobei zur Not haben wir dafür und fertig. Ja, aber gut. Ähm um. Lukas, sie pausiert den Stream, gell, weil ich ja, äh, konntest schließen. Nach, nach den verkackten Autos schauen. Mhm. Erstens ja, sehe ich den Chat nicht mehr. Achso, meine läuft noch nicht. Es gibt's doch, da, du musst doch irgendwo die scheiß Aufnahmen haben. Wo ich irgendwann in der blöden Garage war. Lukas, die Einstellungen passen so oder? schwer immer. Ja, ja, passt. Wunderbar. Dann machen wir dies da. <lacht> Nein. Genau, easy, sehr klar. Ah, der Dein Gott 2000 ist da. Jetzt muss er bloß mit Joinen in unserem Kanal. Hallo, Dein Gott. Hallo. Servus. Hallo. Servus. wir im schnell no ein Lohn? Äh. Ein session Ja. Ja, das hat schnell nur bei uns so mitmacht. Ich hab nämlich mhm. noch nicht auf Spielen da. Ja, ja, das ist das Gang sogar, ja. Wenn. Er irgendetwann von uns eine Freundschaft schickt. Stille. Aha. alle aus deutschland ja. ja ja also möchtest du jetzt nur mitspielen dauert noch ein bisschen ach so ja, dann dabei schon mal starten Lukas. Hm. ja dann macht man das macht man schnell was ist jetzt für eine Mission? Ähm, äh, eine Drogenmission. Ganz einfache. Geht ganz schnell. Jetzt spielen wir nur eine ohne dich. Und dann spielen wir danach auch eine mit dir. Und dann wieder eine ohne mich. Ja, gehen wir, ja, wir mal. Hast du mich auch gut? Ja, natürlich, ja. Hm. Output so. Desync Stefan, du mit deinen Desyncs immer so schlimm. Oh, okay. Was? Was, <lacht> was <heißt das? lacht> hey, Ich wollte aussteigen, aussteigen weil. Ja, Wie? nein, nein, nein, nein, nein, warte nein warte es gibt's oben aber da kann man da kann man gut oben scopen. St ja, ah, ja, ja, stimmt. Okay. Gut. Johnny, steigst bei mir mein Kissen oder Panzer und deine wahrscheinlich gar keine. Uh, ich, einfach, ich kann. Ich, oder oh, ich rein, einfach. Oder ich habe eine Kanone in die Menge. Ja, er, er, er so, ja, Der Großteil ist schon tot. Ja. Super. Tada! Oh! Geh hab den Ohren. Danke, danke! Toll. <lacht> <lacht> Super! Ich habe den Ort mit dem anderen der Warfare, ja? Super! Der ja, auf den mit Der Stefan ist auf den Oh, das oh hallo Lukas Nein, ich bin fast hier Bin fast hier, Alter Eins. Ja, dann steig ein, Ich geh über Panzer rum drin Nimm mir Kissen aus Deckung oder sowas nicht nein, nein, bei mir einsteigen oder sowas nicht äh, steigst du bei mir ein? Ja, dann mach ich das mal <lacht> Gut, dann hauen wir ab Auf den Hugel, auf den Hugel und Hugel, Hugel, Hugel, Hugel, Hugel. Ich hasse WLAN. Mhm. <lacht> Leg doch einfach ein Kabel. Oh, Johnny, können wir zu dir drum? Ja klar. Aber damit bleibst du stehen, ist leichter. Äh, okay. Oh mein Gott, die zieht mir da hinten. Ah, weg, weg, X. Oh, so, ich bin bei weiterem Text. <lacht> Dann muss wir mir den Klinge ziehen, Lukas. Nein, nein, schnell. Dann kann er mitspielen. Okay. Ich habe dich gefunden. Ich Was so Was nicht gefunden? Achtung geschickt. Mir! Ah ja, ja. ich hab's. ich hab's received. 1. Ja, ich hab's bekommen. Der falls so. mal zweit. Ich war so, schon mal in der immer wie ein Pro. Okay. Ja, Stefan, du wirst <lacht> immer wieder <ein> Pro. <lacht> <lacht> Ausnahmslos, echt. Mhm. Mhm. Mit riesen Umwege und hm mm, wirklich. Ja, sauber. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wow. Hallo Lukas. Servus haben sie denn zufällig selber Knollen Na. na. <lacht> Leider nicht, ne? Oh, scheiße. Right. Cool. Dieser Scherer, der muss ja eigentlich schon der Drogenkönig hoch 1000 sein, so also, wie Sekunden mhm. ihn ja, Wir haben schon 5000 Tonnen Kurs geliefert. Wie der Asche-Krick. Wie der asche äh, so jetzt warten wir oder nein wir warten noch nicht mehr Spanien was spähen wir denn jetzt ähm. Lukas lässt sich da kaum viele schicken und dann machen wir es eben so ja aber wenn man da eigentlich schießt dann zreißt es alles und dann flippt das Kokain oder das Meth in die Luft so, so, bei Walter haben um wir es auch schon gemacht und es ist auch nicht schief gelaufen. Mm, es ist oft nur schief gelaufen mit Walter. <lacht> warte, jetzt wirst du mal nur in Weiten. warte, warten, warten, warten, wart na. Naja. Ich bin pleite. Oh. Ich frage, ob mit so einem Mini-Cooper durch ist oder was ist das sei. das ist Knutschkugel, schaut aus wie ein VW-Golf oder sowas. <lacht> ja, na, warte mal. Ach keine Ahnung was das für ein Kiwi ist. Jetzt können wir starten. Super. Das ist eine Drogenmission. Ja, ähm. Äh, Lukas beschätzt nur dann kaum viel oder sowas? Oder oh, sind wir das das machen wir so. Ich bin sowieso schon dort. Und ja, ich bin schon dort, wieder. Das ist jetzt eine Drogenmission da am, am, am Steg. Da müssen wir jetzt die ganzen Leute am Steg töten. Ich hol mir sehr stumme meine Karte. Probleme am Pier. Nein, äh. zugriff in Kumasch. Okay. Eigentlich bitte. Warte. Ich hab, oh mein Gott, ich hab jetzt ja keine äh, Panzerung. Hm. Naja, wird schon so auch funktionieren. Ich kaufe mir Infanterie. Hm. Das ist vielleicht der Fehler. <lacht> das ist jetzt leben noch. <lacht> das ist ein echt scheu. Äh, ich kenne B einfach nicht. Das ist einfach ganz so strange. mit meinem Sniper habe ich fast den... Mhm, wie Sniper da. Wie Sniper da. <lacht> wie Sniper okay, da. Okay, oder der Hinten, kehrten hier ja, um zu zu der hat da den auf der Den T20 oder wie du was. Wer denn? <lacht> ja, ist mit dem ich gerade vor... Achso. Da sind ja auch Geländereifen drauf da. <lacht> <lacht> <lacht> Sauber. Oh, voll geil. Oh man das schon wieder zu bett. Boah, das voll mit voll mitgenommen. Bitte mit Gamepad oder mit Maus? Äh, schießen da mit Maus, Maus. Schießen mit Maus und fahren mit Gamepad. Okay, die Boote kämmern. Hm. Die haben wir gleich. Jetzt braucht man ja, einen Raketenwerfer. Ich ja. hätte einen. du der nimm mal. Nimm mal MG her. Mein Gott, die BG, sie müssen sie starten halten. <lacht> ja, genau. Wenn sie starten halten, geht die. Das Eck ist sau blöd. So, also, jetzt brauchen wir die Boote. Jetzt habe ich das Boot geschlagen. Super. De Hölle. Jetzt kommt's her. Ja. Ja. Was macht denn der Deck da? Lol. Und, den Und jetzt langen taucht er nicht Moment Mal meiner geht spazieren. Und warum taucht oh, er nicht auf? Was, Roland? er setzt sich nicht. Da, da liegen Tannenbäume auf der Straße. Was? Okay, dann bist du da in der Hacker-Lobby, glaube ich. Starten Sie, Lukas. Ja, ich sage es noch nicht drin. Ich kann ja, mit dem Ding Lol. Komm, Komm, so. so. Das geht auch. Und für euch hört es klar, nein! Was? Lol, das war denn das? <lacht> What the fuck? Ah, ah, jetzt. So, jetzt. Ja, Super. Ey. Okay, jetzt zick die Knollen. Aber da können wir eh keine mehr, oder? Doch, ich glaube schon. Oder? Keine Ahnung. Doch, doch. Nein, nicht <lacht> <lacht> <lacht> Ah, Und Hallo, so Hörli im Stream. Streamen. Ah ja, geht in in Hörli. Hurley. ja, ich hab ich hab nein, Was? ich hab nicht im Stream. Also? auto ja, äh, wir, wir haben einen oh. Zuseher von uns äh, auch im TS, der, der spielt jetzt mit uns mit. Dein Gott 2000. Der genau, der Dein Gott 2000, 2000 ist. es Und bei mir spielt also dort so Werbung und es ist mega laut. <lacht> und ich kann es jetzt stoppen. Egal. Name? Oh, ist Wie ist der Name entstanden von dir? Dein Gott ja, 2000. Ich er heißt in meinem Spiel Dein Gott 96. Ah, ja, 96 ist klar, ja. ja. Okay, dann bin ich Dein Gott 1000 geworden. Aha. Dann Dein Gott 1. Ich ja. habe in meinem Spiel so eine richtige Crew, wo jeder Dein Gott 1, 2, 3 4 <lacht> und so heißt. Ganz lustig. Und Aha. der Clanname ist die Götter. Ah, ja, der, der passt, ja. Geile Idee, ja. Mhm. 13.000. hab ich bisschen mhm. Kohle. Nice, Mann. Mhm. Hier, das nochmal nur auf schwer. Das war schwer, oder? Das war auf schwer, ja. War schwer? Ja, naja, das war auch schwer.